Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, was das Silber- und Gold-Membership ist und welchen Vorteil du davon hast. In diesem video erkläre ich dir was das silber und gold membership genau ist und welche vorteile du davon hast also wie du weißt produziere ich äh, im brainwave 3d shop regelmäßig neue frequenzen aber fokussiert auch auf upgraden der alten frequenzen weil ich immer neue technologien mitentwickle, äh, das ganze verbessere musikalisch noch mal optimiere und so weiter so also brainwave 3d heißt es ist nicht nur eine Frequenz, die einfach so einmal existiert und dann für immer so sein wird, sondern es wird immer eine weitergehende Optimierung sein. Ja? Und um, um dir Geld zu sparen, habe ich das Silber und Gold Membership im Shop eingeführt, damit du bei den ganzen Upgrades, die kommen, nicht, nicht immer alles neu kaufen musst. Ja? Und dazu gibt es eben das Silber- und Gold-Membership. Ich fange am besten mit dem Silber-Membership an und dann gehe ich gleich rüber zum Gold-Membership und erkläre da die Unterschiede. Ja. Also das Silber-Membership äh, gibt es verschiedene Laufzeiten. Äh, momentan ist es 12 Monate, 24 oder 48 Monate. Ähm, und da, mit diesen drei Varianten, äh, das ist kein Abosystem, sondern das ist einfach, du kaufst ein Paket und in diesem Zeitraum hast du halt einfach einen gewissen Rabatt für Frequenzen, die du im Shop kaufen kannst. Ja. Ähm, beim Silber Membership hast du 15% Rabatt auf alle Frequenzen und auch auf die ganzen Live-Seminare. Ja. Zusätzlich bekommst du, wenn dann, dann ähm, deine 12 Monate ablaufen, ähm, einen Gutschein und dieser Gutschein ähm, hat, beinhaltet 30% Rabatt falls du verlängern möchtest, also nochmal äh, um, äh, verlängern das Silber-Membership oder du möchtest upgraden auf Gold-Membership, da kannst du mit dem Silber-Membership äh, Silber dann ähm, dir 30% Gutschein holen, für, also der ist dann inkludiert für ähm, das Upgrade auf die Gold-Membership. Dieser Gutschein, dann bekommst du nachdem du, den Silber Membership gekauft hast, bekommt man einen Download und dann kriegst du ein Zertifikat und in diesem Zertifikat ist dann rechtsseitlich der Gutschein drin. Ja. Gut, was gibt es noch für Vorteile? Also es ist kein Abo-System, du kriegst immer die aktuellste Frequenztechnologie für den Fall, dass du die Frequenz mal erworben hast, also immer die neueste Version dann eben 15 auf äh, Rabatt auf die Frequenzen, auf alle Frequenzen und auf die Live-Seminare im Shop. Ähm, dann fünf, ähm, nur als Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt fünf Frequenzen gekauft hast und du, hast, du warst noch kein Silber- oder Gold-Member ähm, und du hast es fünf oder sagen wir mal zehn Frequenzen gekauft und dann gibt es schon drei Updates von diesen Frequenzen, dann, ähm, nach, unmittelbar nachdem du das gekauft hast, werden dir in den Downloads, also du loggst dich ganz normal in den Downloads ein, ähm, dann wirst du sehen, dass dort drin auf einmal ähm, alles, was du gekauft hast, auf die aktuellste Version abgedatet wird und du hast alle Downloads zur Verfügung. Ja. Das heißt, auch wenn du vorher nicht Silber oder Goldmember warst und schon was gekauft hast, aber danach Silber oder Gold-Member wirst, dann wirst du automatisch alles, was du bisher gekauft hast, immer sofort die neueste Version bekommen. Ja. Ähm, gut, es gibt übrigens ich, ähm, es, seit heute gibt es ein paar Änderungen, also früher gab es monatliche Gutscheine, die gibt es halt nicht mehr, dafür wurde die wurden die Rabatte erhöht, also die Silbermember hatten früher 10 jetzt 15 beim Upgrade 30 bei den Goldmembern, die hatten früher 20 Rabatt für die Frequenzen, jetzt statt 20 dafür 30, 30 Rabatt und bei den Goldmembern, wenn die verlängern möchten oder downgraden möchten auf Silbermember, bekommen die 50 Rabatt. Ja, also ein sehr sehr faires Angebot finde ich. Ja, und wie gesagt, bei beiden ist es kein äh, Abo-System das ist einfach nur ein Paket, das du für einen gewissen Zeitraum kaufst und in diesem Zeitraum kriegst du einfach diese Grundrabatte und die werden dir dann auch angezeigt. Ja. Ähm, was ist noch wichtig zu wissen? Und zwar, ähm, wenn ein Update kommt, wirst du dann per E-Mail informiert oder du gehst ähm, regelmäßig auf die Webseite ganz unten und scrollst runter ähm, in den Bereich ähm, bei Shop-Service im Footer unten im Shop und dort gibt es den Bereich geplante Frequenz-Upgrades. Ja. Und da siehst du halt alles, was ge gerade geplant wird ähm, und was schon abgedatet wurde, wann was abgedatet wurde oder halt in der jeweiligen Frequenz, wenn du im Reiter Version draufklickst, dann wirst du sehen, dass, wann welche Version online gekommen ist. Ja. Ähm, gut, springen wir noch kurz rüber zu den Gold-Membern. Ähm, zack, so, die Goldmember, die bekommen, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, statt ähm, früher 20% Rabatt, jetzt 30% Fixrabatt auf Seminare und auf alle Frequenzen im Shop. Äh, und falls man das Goldmember verlängern möchte, und wichtig ist bei der Verlängerung dieser Gutschein gilt nur, wenn du noch Goldmember bist oder Silbermember bist. Das heißt, äh, wenn, dein, äh, ab, äh, wenn dieses Paket ausläuft, äh, da steht auch das Datum drauf, dann, äh, und du bist nicht mehr Silber- oder Gold-Member, dann wird dieser Gutscheincode für die Verlängerung natürlich nicht mehr gelten, weil dieser gilt nur, wenn man schon Silber- oder Gold-Member ist, dass man dann mit dem verlängern kann. Ja? Also das könnte man dann einfach an irgendwelche Freunde weiterleiten und so. Ne? Ähm, gut, also nochmal wichtig, falls du verlängern möchtest, dann schau, dass du es verlängerst in den, in den Zeitraum, wo du noch Silber- oder Gold-Member bist, dann wird dieser Verlängerungsgutschein, also in dem Fall 50% Rabatt, bei Gold-Membern und 30% Rabatt bei Silber-Membern aktiv und gültig sein. Ja. Dann bekommst du noch einen zusätzlichen Memberbereich im Shop. Und zwar wenn du ganz oben als Gold-Member in Bonus reingehst und dann den gold bereich klickst, dort findest du ganz spezielle Frequenzen, welche nur für Gold-Member verfügbar sind. Da kommen auch regelmäßig neue hinzu. Also du kriegst sozusagen einfach Frequenzen komplett geschenkt. Ja. Dann, was hast du noch für Vorteile? Ähm, eben 30% für die Live-Seminare. Dann kriegst du als, ähm, als ähm, Gold-Member per Mail einfach zusätzliche Sonderrabatte, einfach Gutscheine für was auch immer. Äh, wenn zum Beispiel jetzt irgendwelche speziellen Aktionen sind, da kriegst du einfach einen größeren Gutschein oder einfach grundsätzlich einen Gutschein, wo andere keine Gutschein bekommen. Ja. Ähm, gut. Und bei Goldmember gilt das dasselbe, dass wenn du schon einfach irgendwelche Frequenzen gekauft hast ohne Membership und du wirst Goldmember, dann ähm, wird alles, was du bisher gekauft hast, auf die aktuellste Version abgedatet Und wenn du dich im Shop einloggst, dann auf Übersicht gehst und dort in den Downloads reinschaust, dann wirst du einfach sehen, dass alles, was du bisher gekauft hast, jetzt zum Download verfügbar ist. Und das ist dann immer die aktuellste Version. Ja? Und viele fragen mich immer wann zahl ab, wie viel zahlt sich das Gold Membership aus? Ähm, du kannst immer so davon ausgehen, ähm, wenn du 5 oder 10 Frequenzen im, schon gekauft hast in diesem Rahmen, dann macht das schon Sinn, ähm, dass du äh, auf Goldmember umsteigst, weil du dann ähm, eben diese Frequenzen dann immer abgedätet werden und gleichzeitig eben ähm, sie zeigt das ja auch, dass du jemand bist, der schon viel kauft und hättest du dir zum Beispiel jetzt 20 Frequenzen gekauft, dann hättest du mit, oder 10 Frequenzen, dann hättest du mit dem 30% Rabatt ja schon dein komplettes Membership äh, geschenkt bekommen, ja, sozusagen, ja. Und somit ähm, macht das natürlich dann so Sinn, ja. Ähm, ja, und das Gold-Membership ist genauso auch kein Abo-System, sondern einfach nur ein Paket, das du halt kaufst und du, du hast dann die Möglichkeit, wenn es dann ausläuft, dass du einfach dir noch einmal ein Paket kaufst mit der jeweiligen Laufzeit. Beim Gold-Membership gibt es genauso 12 Monate, 24 oder 48 Monate vorerst. Vielleicht würde ich das mal erweitern. Und ja, du kannst dann einfach dann das Paket kaufen und in diesem Rahmen, wenn du, dich dann, wenn du das gekauft hast, dann dauert das ein bisschen und dann wirst du oben sehen, dass du Goldmember bist, das wird dein Gold leuchten und dann weißt du, dass dann sozusagen für dich im Shop alles rabattiert ist und du siehst dann auch neben den Preisen deinen Rabatt angezeigt. Ja. Gut, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen und einfach alles zum Thema Silber und Gold Membership dir aufklären und wünsche dir noch viel Freude und bis bald.